Es geht wieder um die Umsetzung von didaktischen Methoden im digitalen Raum oder in der Online-Lehre. Und diesmal geht es weiter mit einem Klassiker des kooperativen Lernens, das Think-Pair-Share, auch bekannt als DAB-Denken, Austauschen, Besprechen. Die folgenden drei Schritte geht man bei dieser didaktischen Methode. Der erste Schritt ist das Think, das ist eine Einzelarbeit, die teilnehmenden überlegen sich eine Antwort auf eine Frage oder bearbeiten eine Aufgabenstellung in Einzelarbeit. Das zweite ist dann der Austausch zu zweit, bei dem man dann Fragen stellen kann, sich gegenseitig Feedback geben kann zu der Bearbeitung, wie man die vorgenommen hat bezüglich der Aufgabe. Und das dritte ist dann die Ergebnisbesprechung in der Gruppe. Gemeinsam werden also dann die Ergebnisse geteilt. Das ist das Share. Und wie kann man das online umsetzen? Das ist eigentlich mit so einem Videokonferenz-Tool wie Zoom sehr einfach möglich. Und zwar kann man da natürlich die Einzelarbeit ganz normal in Auftrag geben, wenn man ein Meeting hat. Und wenn man dann einen zweiten Schritt machen will, dass man die Leute darum bittet, sich zu zweit auszutauschen, dann kann man eine Breakout-Session starten. Und wenn man das schnell machen will, dann bietet sich natürlich diese automatische Zuweisung hier an. Also angenommen, wir haben dann hier wieder unsere Teilnehmenden, angenommen wir haben 20 Leute, machen dann 10 Konferenzräume und die Leute können sich dann immer zu zweit dort austauschen. Man kann ja vorher eine Zeit vorgeben, zum Beispiel zwei, drei Minuten. Dann tauschen sich die Leute aus und dann kann man sie automatisch direkt wieder in den Konferenzraum, also in das Meeting, zurückholen und kann dann direkt die dritte Phase starten, in der man dann die Ergebnisse gemeinsam bespricht. Übrigens kann natürlich so ein Think-Per-Share ganz unterschiedliche Zeiträume umfassen. Es kann ganz kurz mit ein paar Minuten sein, wenn man eine Frage stellt und man merkt, die Leute trauen sich nicht so recht darauf zu antworten, dann kann ein Think-Per-Share insgesamt vielleicht fünf, sechs Minuten dauern, wo man dann sagt, okay, bitte mal kurz einzeln überlegen und dann zwei, drei Minuten sich austauschen und dann kommen wir wieder zusammen. Es bietet sich also dann an, wenn man einfach nur im Meeting oder in der, im Seminar eine Frage stellt und das Gefühl hat, es kommen nicht genügend Antworten, dass man den Leuten ein bisschen mehr Sicherheit gibt, indem sie sich zu zweit absprechen können. Es kann aber auch für einen längeren Zeitraum sein, zum Beispiel kann man ja ein ganzes ähm, Seminar oder einen Workshop auch äh, nach diesem Prinzip strukturieren. Dass man sagt, es gibt erstmal eine sehr lange Einzelarbeitsphase, in der die Studierenden selber etwas erarbeiten, über mehrere Stunden oder Tage, natürlich äh, immer mit ähm, Betreuung durch den Dozierenden oder die Dozentin. Und dann kann man diese Austauschphase natürlich auch länger machen, dass die Leute sich da dann ausführliches Feedback geben zu dem Produkt, das sie erarbeitet haben. Und dann der dritte Schritt natürlich wie immer, dass man dann sich wieder zusammenfindet und die Ergebnisse miteinander teilt. Soweit als kleine Einführung, kleine Idee, wie man Think Per Share digital umsetzen kann.